Ja, du ans anschreien am Montag, äh, die neunte Folge, äh, wir stehen hier wieder, ähm, es hat sich nichts verändert, es hat sich nichts verändert, es wird immer noch Bürgervollüberwachung gemacht, es stehen immer noch tausende Leute mit Mistgabeln hinter mir, aber, haha, was sehen wir da, äh, wir sehen, es sind sogar entrüstete Bürger da, aber die sind wegen Fukushima und äh, anti und auch hier ist die Taktik hinter mir die gleiche, Oh, Erstmal sitzen, wobei da wurde ja schon ein Arbeitskreis und hier die große Initiative gestartet. Was wirklich passiert, könnt ihr ja sehen und es wird spannend, was da bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Und jetzt wird es spannend, weil, wenn wir wirklich wollen, dass sich hinter uns bewegt wird, dann muss Macht ausgeübt werden. Und äh, ich habe viel über Macht von Yoda gelernt und äh, diese Woche auch von Pavel 23 äh, der äh, so eine Wahlanalyse zu den Piraten gemacht hatte, wo er auch über Macht eingegangen ist. Und Macht ist eben auch Dinge, Leute oder Institutionen was zu bewegen, was sie eigentlich nicht wollen. Ja? Und wie können wir die da hinten bewegen, dass sie was tun, was sie vielleicht gar nicht wollen. Und äh, da habe ich überlegt, äh, zack, bumm, fling. Stellt euch vor, wenn alle Admins parallel geschaltet werden. Alle Admins aus den deutschen DAX-Unternehmen, was wir da alles machen können. Es gab von der IG Metall oder dem DGB mal einen Spruch, der hieß so viel wie Alle Räder stehen still, wenn die IG Metall oder der DGB es will. Und ich sage jetzt folgendes. Alle Server stehen still, wenn die IG Admin will. Ja? Und das lasst euch jetzt mal bitte äh, vor dem geistigen Auge auf der Zunge zergehen, ja? Also äh, das ist eine Synästhesie. Lasst euch mal überlegen, was möglich wäre, äh, wenn wir, die sowohl die Systeme für die da drinnen betreiben, äh, alle in einer Gewerkschaft... Ah, ich will nicht politischer Streit sagen, weil politischer Streit wäre in Deutschland verboten. Also das äh, hat mir die letzte Woche gezeigt. Äh, Gewerkschaftsrecht, was man so darf und was man eben nicht darf, finde ich auch schon wieder sehr bezeichnend. Äh, aber stellt euch vor, die IG Admin ist da und wir erstreiten als erstes ein Recht auf Whistleblowing. Ein Recht auf Whistleblowing von allen Admins bei Providern, dass sie sagen können, wo wird was wie mitgeschnorchelt. Whistleblowing. Enforcen. Es geht uns hier nicht um ein Streikrecht, nur um unsere Gehälterstruktur nach oben anzupassen. Da könnten wir so mächtig sein wie die Fluglotsengewerkschaft. Nein, es geht darum, dass wir ein Schutzbund sind für die anderen Admins, denn nur Admins, die vielleicht eine Corporate Governance haben, die dann aus der unserer Gewerkschaft heraus entstanden ist, wenn in den Firmen vielleicht ein Vakuum ist, ja. Überlegt es euch. Das ist jetzt meine Wochenaufgabe. Vielleicht wird es auch eine Monatsaufgabe. Ja, Eine Partei gründen haben wir ja schon. Und jetzt wird eine Gewerkschaft gegründet. Also, IG-Admin, for, fighting for, for, for, for Druckmaching. Und ja, keep on fighting. Also Weil wir werden hier jede Woche stehen. Zusammen mit unseren Freunden von der Anti-AKW-Bewegung. Und dann mal schauen, äh, mal gucken, ob wir andere Gewerkschaften ins Boot bekommen. Äh, ja, ein ganz spannendes Thema, ein, ein, ein, ein, ein Projekt, ein Jahrhundertprojekt und äh, du kannst mit dabei sein. Also einfach dich hier unten eintragen, dieses Video recyceln, reshare, re alles und äh, ja, dann machen wir das. Ne? Dann zeigen wir denen mal, was das ist, wenn wir so die, die Systeme kontrollieren, deren Systeme kontrollieren. Aber wir würden niemals die Systeme runterfahren, wir würden sie nur drosseln. Ja? Können wir direkt noch bei der Netzneutralitätsdebatte <lacht> mal ein bisschen was zeigen. Ja, Also, also keep on fighting und tschüss.